Wir sind alle hier geboren, die meisten, die in Asyl gehen, und es ist nicht leicht, wenn du jetzt deine Familie hier lässt, Viele von uns haben auch ältere Eltern, weißt du, es ist nicht, es ist nicht eine leichte Entscheidung, das ist das Erste. Und das Zweite, äh, Man geht, wenn man, hier, wenn man Probleme hat von einem Platz, weißt du, wenn man sich nicht gut fühlt, dann sucht man halt was Besseres. Und wenn man es findet und wenn du wieder zurückkommst, dann willst du wieder dort gehen, weißt du, wo du dich besser fühlst. Wir sind in Wranjow-Stadtviertel, heißt kornjaer und Hier gibt es eigentlich viele Roma's in diesem Stadtviertel. Es gibt noch ein paar Stadtviertel in wranjow da wo Ruma leben, aber das ist das Größte. Es gibt noch drei oder vier, so wenn <Selius>. man das Da ist ja immer so eine Formel, ein Verschneiden. Also ja ist 9, es so, man Dlaufen Sie, wie bei einem cigar, wie bei te cigar, da, da se einem cigar, wie bei einem cigar, wie bei einem cigar. Dass er sich mit Ihnen Wenn man eine vielleicht ein paar da ist hinten. Es ist nicht mehr, dass man anbringt. Wenn man anbringt, ist es besser, als man knifflig es On, neben dir sagt, evo, ga, cigan, cigan, evo, er kainratuati. Znach, die, die erst mal, erspitzen, die Kinder, wie, um es dir zu die, die, die, die, Für sie ist es ganz schlimm. Ganz schrecklich ist das. Soll sich mal jeder in diese Lage versetzen. Uns ging es doch nicht anders. Wir würden doch auch irgendwo hingehen, wenn, wenn, hier, wenn wir hier nicht leben könnten. Ne? Ja, das ich hoffe, dass sie Glück haben und hier bleiben können. Von ganzem Herzen wünsche ich ihnen. Ja. Ja wieder Rechtsschutz werden abgelehnt. Ich habe hier nur per Fax kurz vorm Termin das Material bekommen, das war vorgestern, oder vor drei Tagen, dass ich hier den Termin wahrnehmen soll. Ich hatte nur äh, halt die Klageschrift und ich wusste, dass es hier und um einen Asylfolgeantrag geht. Meine Aufgabe war es ja heute nur, den Termin wahrzunehmen und auf, auf der Basis der Informationen, die mir äh, zugänglich waren. Ne? Die Auskunftslage ist eigentlich überwiegend dahingehend, dass strukturell die betreffenden Personen nicht schutzlos gestellt sind. Im Einzelfall kann es vorkommen, dass zum Beispiel in der Provinz die Polizei nicht ausreichend eingreift. Das ist auch feststellbar, aber es gibt kein strukturelles Problem bei der Polizei in Serbien. Sodass also generell diese mittelbare Verfolgungssituation, also dass durch private Übergriffe möglicherweise eine Verfolgungssituation festzustellen ist, der Staat duldet, das wird man so nicht sagen können für Serbien. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich stehen alle die Politiker, die in Deutschland diesem Gesetz zugestimmt haben, das jetzt Serbien, Bosnien und Mazedonien zu sicheren Drittstaaten äh, erklärt. Für mich stehen alle diese Politiker nicht mehr auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes. Die Behörde, ist, dass ich freiwillig sind, i wir uns selbst unterstützen und dass wir uns selbst i Das ist in der Bibliothek haben, se wir in der je haben, der wir in der Bibliothek haben, der su in der Bibliothek haben, der wir na der Bibliothek haben, der wir und der Bibliothek haben, der wir in der Bibliothek haben, der wir in der Bibliothek haben, wir in der haben, der und haben, der wir haben, wir wir Rote sind nekih ljudi die su u Und dann da sie to tamo ist Wir sind hier für die Serben, aber ich bin ich bin in Serbien, ich ich bin in Rom. Und hier bin ich in Serbien. Und in Serbien niemand sagt, dass ich bin in Serbien. Die Römer haben keine Dann wir dass wir Menschen Und wir Ta diskriminacija koja postoji. Čini svojom čovjeku. I ona doprinosi do tog uh, stanja da se čovjek osjeća uh, ništa vam da izgubi svoju voju jednostavno za sve. I onda sada postavljam pitanje, uh, da li je to isto biti uh, fizički matetiran ili biti dušreno psihički matetiran. Pa je težno. To bi želio da svi znaju. Romi nisu lažni aslanti. Romi imaju svoje probleme. Kada bi neko, pre nego što drugi ljudi osuđuju a, jednog čovjeka, trebalo bi barim 24 sata da se nalaznu u njegove kože. Da vide kako je njeno. Tako ja bih preporučio svima onima koji nas osuđuju kada bi barem malo vidjeli kako je nama, da budu u našoj koži. Možda bi ein bisschen mehr reagiert haben, muss es ein und weniger reagiert I'm gonna make Oh, oh. Ne gledam u prošlost mene to ne zanima Ljudi moji na ulici, čekaju da nima Neki znak, Bože, da li uopšte postojiš? Ja, jesam ja Rom i ja se nikoga ne bojim, Ljudi vređaju na cigani I misle da ih mržnja čine jače Ne znaju ništa šta cigana znači Klinci su mentalno zaostali i Svi su sada skinhead Ja se dalje pitam kuda ide ovaj svet I opet, i opet, čujem razne priče Cigana pretukli na ulici A to se nikoga ne tiče Svi su u pravu, ali Rom prava nema Danas živ, sutra mrtav I zaključana tema I rece mi Bože, gde da idem, gde da živim Državu nemam, živim, od I've been seeing him, soga Ich glaube, ich habe das Recht.